Hallo zusammen, ich heiße Gabi und arbeite als Fachfrau betreue Kind bei der Kita KSA Das ist die Personalkita vom Kantonsspital Aarau. Heute möchte ich euch mal meinen Berufsalltag zeigen und was ich den ganzen Tag alles erleben kann. Also, kommt doch mal mit! Als Fachfrau betreue Kind betreue ich, bilde ich und erziehe ich Kind im Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren. Darum sind Zeit, Geduld und Wertschätzung sowie eine anregende Umgebung wertvolle Schlüssel, die zu einer positiven Entwicklung der Kindes beitragen. Und das muss immer unser Ziel sein. Darum setzt du Eigenschaften wie Flexibilität, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Mein Beruf gefällt mir, dass jeder Tag anders ist. Herausfordernd finde ich, sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen. Wenn du dich dafür interessierst, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu betreuen und zu erziehen und dir die Arbeit im Team Spass macht, dann bewirb dich jetzt bei uns. Denn wir suchen Menschen mit Herz. Tschüss zusammen!